you mm -hmm. Mein Name ist Caroline, ich bin auf Twitter unter anderem unter hoaxmap zu finden und wohne und arbeite in Leipzig. Also auf der hoaxmap sammeln wir im Prinzip die Gerüchte, vor allem über Geflüchtete, die in ganz Deutschland, aber auch Österreich und der Schweiz kursieren. Wir verorten die regional auf einer Karte und man kann eben auf so Pins klicken und findet dann eben das Gerücht und gleichzeitig auch die Widerlegung und auch das Datum. Wir dementieren selbst nicht. Wir berufen uns auf Artikel, vor allem aus den Lokalzeitungen, aber auch Pressemeldungen der Polizei oder öffentlicher Einrichtungen. Wenn, wenn die Faktenlage generell relativ schwierig ist, lassen wir es im Zweifelsfall einfach weg, weil wir eben nicht noch Gerüchte weitertragen wollen. Das ist ja genau nicht der Zweck. Wir haben inzwischen 372 Gerüchte auf der Karte. Also meine Lieblingsgerüchte, wenn man das so sagen kann, sind die gegessenen Schwäne in Thüringen, dass Menschen sich tatsächlich erzählt haben, dass die Schwäne im Herbst vom See verschwunden sind und dass bestimmt Geflüchtete daran schuld sind, weil die gegessen wurden. Auswerten wollen wir das Ganze natürlich inhaltlich, als auch ähm, ja, quantitativ letztendlich. Was für Gerüchte gibt es in welchen Gegenden? Also in Bayern zum Beispiel, es geht sehr viel um Geld und Sachleistungen Das ist natürlich spannend zu schauen. Die Resonanz hat uns extrem überrascht. Also wir haben mit, mit vielen europäischen Medien geredet. Es gab äh, Berichte in den USA bis zur Washington Post. Also Gerüchte werden genutzt, um Stimmung zu machen. Wir sind hier in Sachsen und da spielt es natürlich auch eine Rolle. Wir haben die Bilder von Klausnitz und Heidenau im Kopf. Und natürlich wollen wir dem was entgegensetzen und hoffen, einen Beitrag dazu leisten zu können, weil eben das Klima sich enorm verschlechtert hat. Ich kann verstehen, wenn Menschen das nicht machen wollen und äh, die entmutigt sind und ich glaube, man muss damit rechnen, wenn man im, im Netz Dinge macht, die nicht ganz unpolitisch sind, dass dann auch negative Reaktionen kommen und die gab es natürlich auch. Wir waren vorbereitet darauf. Letztendlich sind wir beide sehr viel im Internet unterwegs und haben aus verschiedenen ähm, Richtungen schon, schon solche Dinge gesehen.